Ich hatte in der Schule schon technisches und chemisches Interesse gehabt. Ich hatte die Fächer gewählt dafür und bin halt sehr zufrieden, jetzt hier zu sein. Ich habe mich so schon immer für handwerkliche Sachen interessiert. Das habe ich schon immer lieber gemacht oder überhaupt praktische Sachen, die im Beruf kannte ich vorher auch noch gar nicht. Das wurde mir hier dann spontan vorgeschlagen, ob ich dazu nicht Lust hätte. Mir hat dann die Arbeit mit den Kunststoffen sehr gefallen und so ist das alles ins Rollen gekommen. Also mich persönlich fasziniert an dem Beruf einfach die Vielseitigkeit. Es gibt so viele Sachen aus Kunststoff, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie halt alle was mit einem Ausgangsstoff zu tun haben. Kunststoffe und Kautschuk sind heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie in jeder Form, jeder Farbe. Es gibt welche, die sind sehr weich, dann gibt es welche, die sind sehr, sehr hart, welche, die sehr viel Druck aushalten. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Der Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschubtechnik ist halt dafür da, Kunststoffe herzustellen und aus gewissen Basismaterialien die Endprodukte herzustellen, die man jetzt halt kennt. Alles, was leicht sein muss und viel aushalten muss, ist aus Kunststoff. Es gibt sehr viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, bei der Kompandierung angefangen, wo man das Kunststoffgranulat herstellt. Wir füllen halt die verschiedenen Basispolymere und die Zusatzstoffe in die Maschine ein, wo sie dort gemischt werden unter hoher Temperatur und der fertige Kunststoff als sag ich mal, Spaghettis vorne rauskommt aus den Düsen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Kunststoff weiter zu verarbeiten, sei es das Fächelschweißen, die Rohre zusammenkleben. Man kann sie laminieren, um sie halt stabiler zu machen. Also unter anderem ist unsere Aufgabe halt auch die Qualitätskontrolle der Kunststoffe. Wir führen halt Sichtkontrollen durch, wir haben Labore, wo wir halt testen, wir machen Brennproben, wir machen alle möglichen Arten von Proben, um zu sichern, dass der Kunststoff hinter das aushält, was er aushalten soll. Joghurtbecher, Rohrleitungen, Karosserieteile, Autoreifen aus Kautschuk, Handyhöhlen, Zahnbürsten, alles Mögliche mir gefällt sehr gut an meinem Beruf und an meiner Ausbildung, dass es halt immer abwechslungsreich ist, dass eigentlich nie das gleiche passiert an einem Tag, also langweilig wird einem nicht so schnell.